Die Lecks in der Ostsee geben weiter Rätsel auf. Immer noch strömt das Gas ungebremst ins Meer. Dänemarks Energiebehörde fürchtet, dass durch die Schäden an den beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mehr als 700 Millionen Kubikmeter Erdgas und damit auch Methan freigesetzt werden könnten. Methan ist um ein vielfaches klimaschädlicher als CO2. Die Klimabelastung des Gasaustritts entspricht etwa einem Drittel der gesamten Klimabelastung Dänemarks in einem Jahr. Am Morgen berät sich Dänemarks Verteidigungsminister Botzkow mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Beide vermuten hinter den Lecks Sabotage mit Folgen. Is das ist kein Zufall. Das war geplant, gut geplant. Und das Ausmaß, das sieht man an den Bildern, ist riesig. <lacht> Auch Norwegens Regierung geht von Sabotage aus und will deshalb seine Öl- und Gasfelder noch besser schützen. Auch militärisch. In den vergangenen Wochen seien vermehrt Flugdrohnen nahe der norwegischen Förderanlagen gesichtet worden. Das nehmen wir ernst. In Norwegen sind wir uns unserer besonderen Verantwortung als Europas größter Gaslieferant bewusst. Die Lecks sind so groß, dass noch nicht absehbar ist, ob die Pipelines jemals wieder in Betrieb genommen werden können. Kreml-Sprecher Peskov wehrt sich gegen Vorwürfe, dass Russland hinter der Sabotage stecken könnte. Das ist vorhersehbar und dumm, so etwas zu verbreiten. Ich wiederhole, dumm und absurd. Dänemarks Energiebehörde schätzt, dass bereits die Hälfte des Gases aus den Unterwasserrohren entwichen ist. Am Sonntag könnten die Leitungen demnach leer sein.